Hallo Ronny. Du hast eine schöne Dampfe, Sag mal, was ist das eigentlich? Ja, ich habe mich gerade verliebt in die Enigma und darauf habe ich ein Scrape aufgeschraubt und ziehe da gerade eine Eigenproduktion in Liquid durch. Das ist eine Mischung zwischen Vanille, Erdbeer und Menthol. Hm. Was hast du da vor dir? Ich habe da einen 91-prozentigen Russen. Der sitzt auf einer Provari und da drin ist ein Apfelliquid. Du hast einen Russen? Ich habe einen Russen. Bist du jetzt unter die Sklavenhändler gegangen? <lacht> das? Nein, das ist natürlich der raschen 91% Verdampfer. Ah, so. Okay. Dieser Podcast wird unterstützt von der Pottunion. Informationen findest du unter www.autunion.com Könntest du dich vielleicht zuerst mal vorstellen, Rico, damit die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben? Ja, klar. Was gibt es über mich zu sagen? So spannend bin ich nicht. Ich bin irgendwo mal geboren. Aha. <lacht> äh, schon sehr lange. <lacht> 1964, also jetzt können die Zuhörer selbst rechnen. Also geboren bin ich in der Schweiz, hört man natürlich sofort, und zwar im Kanton Graubünden, im wunderschönen Chur. Ich bin verheiratet mit einem Mann, der aus Indonesien kommt und wohne im Moment in Zürich. Beruflich bin ich eben, ich sage immer, unglücklich selbstständig aus dem Grund heraus. Irgendwer hat mir mal vor Jahren gesagt, ah, Selbstständigkeit, das ist es, da kannst du dich selbst verwalten und bla bla und so weiter und so fort. Ich habe diesen Schwachsinn geglaubt. Das Einzige, was du selbst verwalten kannst, ist, ja, du kannst am Wochenende, wenn du deine Buchhaltung machst, entscheiden, wann du eine Pause machst und sonst ist da gar nichts Selbstverwaltetes drin. Also eigentlich suche ich wieder irgendwo eine Anstellung oder mit einem Team zusammenzuarbeiten. Hobbys? Ja, also das Haupthobby ist Podcasten. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren mit ein paar Leuten die Idee, man könnte ja auf der Podcast-Ebene äh, mal die Leute ein bisschen in einer Community zusammenfassen. Und da haben wir die PodUnion äh, eröffnet. Das findet man unter podunion.com. Und da stecke ich momentan ziemlich viel Zeit rein, um da Podcasts zu produzieren, etc. Wer bist denn du? Ich bin der Ronny. Ich bin auch geboren, vier Jahre nach dir. Viel Vergnügen beim Rechnen. Ich bin äh, im Zürich-Oberland aufgewachsen. Das ist auch in der Schweiz, das hört man. Ja, ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau und jetzt dann bald drei Kinder, zwei Mädchen und ein Bube. Momentan wohne ich im Zürcher Unterland in der Pampa draußen, nahe am Waldrand. Mein Beruf ist Computerspezialist, speziell im Bereich Sicherheit. Ich bin angestellt. Du glücklicher? Ja, ich muss nicht selbstständig sein. Und ich weiß genau, was du gemeint hast vorher. Ich glaube, die einzige Freiheit als Selbstständiger ist, zu entscheiden, wann man kein Geld verdient, oder? Etwas so, ja. Genau. Ich bin Sicherheitsspezialistin in der Informatik, das habe ich gesagt. Ich mache das schon fast 20 Jahre, war zwischendurch noch in der Musik. Ähm, hat ein eigenes Tonstudios, habe Jingles gemacht, habe da auch ein bisschen Musik gemacht für uns selber, für mich selber. Da gibt sogar noch irgendwo ein Demo-Tape. Und das ist dann auch genau der fließende Übergang ins Hobby rein. Da gehört die Musik rein, da gehören Gaming rein. Ähm, ich bin auch nebenamtlicher ja, Redaktor auf Game-Focus.ca. Da gehören Tiere rein, wir haben einiges an Tiere vorzuweisen und da gehören natürlich die Kinder und die Familie rein und dampfen, sonst würde ich diesen Podcast hier nicht machen. Was ich für Erfahrungen habe mit Podcasting, das äh, weiß der Rico ganz genau. Wir haben nämlich zusammen den äh, Piraten-Podcast gemacht. Wir haben früher angefangen. Früher? Ah, Second Life, da war ja, wir haben ja, genau, genau, virtuelle Welten, gut, also meine Erfahrung mit Podcast schon ganz, ganz lange dabei, <lacht> zu der Zeit als Second Life noch in war, das ist ja schon fast Jahrzehnte her, ja, wir haben dann noch den Podcast für die Piratenpartei zusammen gemacht und das ist jetzt in dem Moment der dritte Podcast, bei dem ich dabei bin. Jetzt muss ich ganz kurz etwas einwerfen, weil ich weiß, diese Folge werden einige von meinen Podcast-Kollegen anhören. Und denen muss ich sagen, Ronny ist eben der, der das Intro gemacht hat für das Magazin. Weil dort steht überall bei uns, produziert von Ronnie Fischer, und die wissen nie, wer Ronny Fischer ist. Das bist eben du. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob die das wissen. <lacht> Auf alle Fälle haben die jetzt einen Namen. Naja, okay. Ja, du bist ja Security-Mensch, Entschuldigung. Genau, habe und ich bin hoch paranoid. Hoch paranoid. <lacht> Wobei, seit ich weiß, dass ich verfolgt werde, ist es wirklich besser geworden mit der Paranoia. <lacht> Was wir noch vergessen haben, ist, wie verlief unser Raucherdampferleben bis dato? Wie ist denn das so bei dir, so Rauchen, Dampfen? Gestartet mit Rauchen habe ich irgendwo so mit 16, so wie es sich gehört, äh, weil es cool ist und, äh, und so weiter und so fort. Das kennt jeder. Ich habe mich dann kontinuierlich gesteigert <lacht> mit der Menge. Und vor allem, was ich eben festgestellt habe, jedes Mal, wenn ich versucht habe aufzuhören, dann habe ich, als ich wieder angefangen habe, mehr geraucht als vorher. Was nicht unbedingt sehr geschickt ist. Und was einige von mir wissen, ich bin sehr allergisch gegenüber ex raucher Nicht gegenüber nicht sondern ex raucher das sind die ominösen Leute, die äh, alle fünf Minuten klarstellen müssen, dass sie nicht mehr rauchen und wie widerlich das Rauchen ist etc. pp. Wie wenn das nicht jeder Raucher wissen würde. Also Rauchen macht nicht Blöde, so ist es nicht. Und die habe ich ziemlich auf dem Keks und ich habe es mal geschafft, drei Jahre lang nicht zu rauchen und stellte dann fest, ich werde genauso zu so einem widerlichen Ex-Raucher und fand, nee, das geht ja schon mal gar nicht und habe wieder angefangen. Mein Dampferleber fing an vor circa einem Jahr, da habe ich da auch mal so in einem Kiosk Traffic, das ist für die Österreicher, wie sagt man das in Deutschland? Naja, das sind so die, kleine, die kleinen Läden, bei denen man Zeitungen kauft und Süßigkeiten und eben Tabakware. Genau. Und da gab es auch so eben äh, elektrische Zigaretten. Dann dachte ich, ja, also pff, mal probieren, was soll's. Ich habe mir so ein Ding gekauft. Da gab es so komische Kapseln dazu, habe die reingesteckt, habe daran gezogen und fand, nee, <lacht> das kann es ja nicht sein. Also das war absolut widerlich vom Geschmack her. Es dampfte fast nicht. Man musste ziehen wie ein Ochse. Nee. <lacht> ja, und habe das Ding gleich weggeschmissen. Das brauche ich inzwischen Zeit, weil ich hätte es eigentlich viel lieber jetzt, wo ich wieder dampfe, mal auseinandergenommen und mir mal überlegt, äh, wieso war das eigentlich so furchtbar. Aber die Dinge sind furchtbar. Also jeder, der sich überlegt, <lacht> lass die Finger davon, das ist Quatsch. Ja, und die waren teuer. <lacht> ja, ja, klar. Fast 100 Schweizer Franken habe ich für dieses Ding bezahlt. Also furchtbar. Ja, genau, genau. Und irgendwann kam Ende letzten Jahres Ronny auf mich zu. Nee, eigentlich kam er nicht äh, auf mich zu, als wir so x-mal eine äh, Geschäftssitzung hatten. Wir haben auch gemeinsam ein Geschäft, aber das ist so Detail. Fand er jedes Mal so bei den Sitzungen. Ja, dampfen und dampfen und dies und dampfen und das und so weiter und so fort. Man konnte mit dem lieben Ronny nichts mehr anderes diskutieren als dampfen. Und Dann fand ich, ja gut, also, na, dann probiere ich es halt mal wieder. Hat mir dann von Kanga die Evot zugelegt, also so dieses kleine Ding. Habe das mal versucht zu füllen, da ich ja prinzipiell als Geek zu stolz bin, um irgendwelche Gebrauchsanweisungen anzusehen, ging das natürlich auch voll daneben, nämlich auf meine Hosen. <lacht> äh, ich fluchend und und und und. Ich habe mir da ein Liquid auch gekauft, nämlich Cola. Ich mag Cola. Habe das irgendwann dann auch geschafft, wie ich das Ding richtig fülle. Habe dieses Cola-Liquid reingemacht, habe einmal kräftig dran gezogen und bin auf die Toilette gesprungen, weil noch etwas Widerlicheres hatte ich noch nie in meinem Maul. <lacht> habe das ganze Zeugs genommen und in den nächsten Ecken reingeschossen. Und damit war das Thema eigentlich im Moment erledigt. Da ich aber auch ein sturer Hund bin, habe ich am nächsten Tag dann angefangen, so die ganzen Videos zu sehen, die es da übers Dampfen gibt, bin da dann auch über viel gut gestolpert etc. pp und habe mir das angeschaut und dachte, ja, also da muss ja doch etwas dran sein. Fand dann auch ein Video, wie man das Ding richtig füllt. Habe das angeschaut und ich habe auch noch ein Vanilla Menthol liquid bestellt. Und dachte, okay, probiere ich das mal. Habe das ganze Zeugs auseinandergenommen, ausgewaschen und so weiter. War dort eh schon sehr fasziniert, wie viel das in so einem Ding treten hat. Und wie das konstruiert ist und eigentlich noch spannend. Im Endeffekt habe ich das Ding wieder zusammengeschraubt. Habe es auch geschafft, das Liquid reinzubringen habe dran gezogen und habe dann die Dampfer verstanden. Weil das war wirklich einfach geil. Mm. <lacht> Für mich als Raucher, Rauch zu haben, der auch noch, noch was schmeckt, ist natürlich geil. Und da ich sowieso ein Geschmacksfreak bin, über das haben wir ja auch noch nicht gesprochen. Ich habe auch mal irgendwo in der Küche gearbeitet. Also ich habe mal eine Kochlehre gemacht, allerdings nicht abgeschlossen. Aber ich koche für mein Leben gern und mein Mann ist Koch. Also gegessen wird bei uns extrem viel und sehr gut. So alles, was mit Geschmack zu tun hat, fasziniert mich. Und Rauchen und Geschmack fand ich geil, nur dass man das Dampfen nennt. Und als ich herausgefunden habe, das ist ja auch noch viel weniger schädlich, war es klar, ich fange an zu dampfen. Allerdings rauche ich zwischendrin immer noch. Ähm, frag mich bitte nicht, wieso, ich weiß es nicht. Ich weiß es. <lacht> Na, ich war ursprünglich, also ich habe ziemlich viel geraucht, zwischen äh, 30 bis 40 Zigaretten pro Tag und rauche jetzt im Moment, ja, also. Normalerweise höchstens fünf. Es kann allerdings sein, wenn ich unterwegs bin und meine Dampfe vergessen habe oder sonst irgendwas, kann es auch mal zehn werden. Also massiv weniger, was ich schon mal sehr gut finde. Und äh, ich finde jede Zigarette, die ich anzünde, äh, absolut widerlich. <lacht> äh, ziehe trotzdem immer wieder an diesem Scheißding. Eben darum frage ich mich, ich weiß nicht wirklich, wieso ich es tue. Ich müsste es endlich mal tun. Ich weiß es, weil du gnadenlos süchtig bist. Ich verstehe das. Ja, aber ich, ich habe ja auch mein Nikotin. Ist mir schon klar, die Teerstoffe und so weiter machen mehr aus. Das Nikotin ist es eigentlich gar nicht so stark. Aber also ich müsste mir einfach mal in den Allerwertesten, äh, äh, lassen wir das, <lacht> ja, einfach mal die paar Wochen, die das braucht, bis man total umgestiegen ist, einfach mal durchziehen. Und dann würde das gehen. Aber ja, eines Tages werde ich das tun. Wie bist du eigentlich zum Dampfen gekommen? Ähnlich wie du, 16 Jahre, cool sein, rauchen, gehört dazu. Weiter geraucht die nächsten paar Jahre, immer wieder versucht aufzuhören, nie hingekriegt, bin ich zum Arzt gegangen und habe mir das Champix oder Schampix oder wie das Teufelszeug heißt reingezogen. Da braucht man ja noch ein ärztliches Zeugnis und einen kleinen Test dazu. Das ist die Tablette, die dir das Rauchen versaut? Genau, das ist eigentlich das ist eigentlich noch clever gemacht vom Konzept. Das heißt, du fängst an, die Dinger reinzuschmeißen und puffst einfach weiter. Und die Dosis wird dabei, ich glaube, nach sieben Tagen wird sie massiv erhöht. Und dann hast du zum Anfang so blaue und dann weiße Tabletten. Dann nimmst du die Tabletten und du darfst weiter rauchen. Kein Mensch sagt, du musst jetzt aufhören. Das ist noch gut gemacht, aber jede Zigarette, die du rauchst, wird schlimmer. Schlimmer im Sinn vom geschmack das wird widerlich, das Ding. Und schlimmer im vor allem im Sinn von Übelkeit. Da wird dir ja richtig gemein übel von der Zigarette, wenn du das Medikament nimmst. Und zwar so übel, weißt du, du hast vielleicht dir das Essen auch schon mal rückwärts durch den Kopf gehen lassen. Das ist eigentlich eine Erleichterung, weil dann geht ja das Gefühl weg, das vorne ran war. Aber beim Shampix bleibt das Gefühl. Das bleibt da. Auf was reagiert denn das? Aufs Nikotin oder auf die Teerstoffe? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man muss auch dazu sagen, das Ding hat so viele gemeine Nebeneffekte. Ich habe mir das mal angeschaut und wirklich durchgelesen. Und als ich durch war mit Lesen, habe ich so zu mir gesagt, ich glaube, ich brauche lieber weiter. Das scheint mir weniger schädlich zu sein. Klar, das Gute daran ist, du nimmst das ja nicht so lange, wie du rauchst, aber trotzdem, die gehen, ich weiß nicht, so drei bis sechs Monate geht so eine Kur und die kostet auch eine Menge Kohle und ich habe da so fieses Bauchweh gekriegt. Ich hatte noch nie so gemeines Bauchweh, dass ich einfach aufgehört habe mit, mit den Medikamenten und auch mit den Zigaretten. Ich habe vorher, so wie du, auch die, die ganz üblen Teile gekauft. Die konnte man eben am Kiosk kaufen oder in der Drogerie Apotheke gab es die auch. Ich habe zwei Versionen von denen gekauft, also schon mal irgendwie so 200, 300 Schweizer Franken zum Fenster rausgeworfen für das wirklich ganz, ganz üble Zeugs. Das ist, ich weiß nicht, wahren vielleicht drei Schweizer Franken oder so und für 100 Schweizer Franken verkauft worden ist. Grenzenlose Frechheit. Wie du schon gesagt hast, das Zeug schmeckte nicht, das Zeug formte nicht, es, es, es war einfach kein Ersatz für die Zigarette. Aber ich habe dann gesehen, dass da in der Nähe ein Shop ist, E-Zigaretten-Shop, e und zwar wirklich zehn Minuten von da, wo ich wohne. Bin da hingefahren, habe mich beraten lassen und die haben wirklich, die haben meinen sehr gut beraten. Und der Vorteil ist auch, man konnte da alle Liquids ausprobieren. Von dem her habe ich mir die Cola-Sache von Anfang an erspart. Die haben da auch immer fein geholfen, wenn ich so völlig unfähig wieder mal irgendwas kaputt gemacht habe oder falsch bedient habe. Das hat echt den Einstieg erleichtert. Und ich glaube, wenn man Dampfen eine Weile macht und das auch ein bisschen so betrachtet, eben so ein bisschen tiefer reingeht und die Faszination hinter den Geräten sieht, kommt man automatisch auch zum Selbstwickler. Auch da hat der Rick wieder sehr geholfen. Ähm, habe mich da schön eingeführt in die ganze Geschichte. Die, die sagen einem, was, was taucht, was nicht. Man kriegt das ganze Zubehör, man kann mit denen reden, die machen Beratung, welche Entwicklung wo und so. Hat enorm geholfen. Und mittlerweile muss ich sagen, ich paff nur noch Selbstwickler, aber ohne Nikotin. Also ich habe nirgends mehr Nikotin drin. Ich habe aber vorher gesagt, ich verstehe dich, dass du noch Zigaretten rauchst. Bei mir ist es fast ein Jahr her, dass ich meine letzte Zigarette getraut habe. Ich habe dann noch Nikotin bestellt für die Dampfe, habe das jetzt mittlerweile abgesetzt, aber ich möchte immer noch Zigaretten rauchen. <lacht> also das, das bleibt schon eine Weile. Ich weiß nicht, ob es, ob es vielleicht auch vom Dampfen kommt. Allerdings, ich kann auch mal einen Tag ohne Dampfen sein, habe ich kein Problem. Und das ist eben der Vorteil, den ich jetzt habe. Ich bin nicht mehr süchtig nach dem Zeugs. Ich kann, wenn ich will, ich muss nicht, ich kann auch nicht, wenn ich nicht will, aber ich genieße es und das, ähm, das hat dann halt schon mit dem Geschmack zu tun. Ich habe dir mal gesagt, Rico, für mich ist das persönlich wie Schleckstängel für Erwachsene. Und ich sehe es wirklich so. Es ist, der Geschmack, das, das ist das, was mich fasziniert an der Geschichte. Und auch die Unterschiede der Hardware. Wir sind Geeks, hast du vorher gesagt. Mich fasziniert auch der Aufbau an den, an den Dampfgeräten. Wie einfach die eigentlich aufgebaut sind, wie effizient die funktionieren und jede Form bringt wieder andere Vorteile. Das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann man sich noch lange damit beschäftigen und wahrscheinlich auch noch sehr viel Geld zum Fenster so rauswerfen. Richtig. Also Leute, einfach am ein Missverständnis aufzuräumen. Ich sehe da immer die Ticker in den Foren, da steht, raucht nicht mehr seit zwei Jahren, hat 2000 Euros gespart. Vergesst das Ganze, ne? Vergesst das, <lacht> weil ihr steckt ganz sicher die 2000 Euro, die ihr gespart habt, steckt ihr ganz sicher in irgendwelche Dampfgeräte rein. Also umsteigen auf die Dampfe nur um Geld zu sparen, ist, das funktioniert nicht. Da gibt es so viel cooles Zeugs da draußen. Du hast jetzt von der Hardware gesprochen, oder? Also das, was mich ja fasziniert, ich wirklich ja inzwischen seit auch selbst, ich bin Geschmacksfreak. Und man fängt natürlich dann relativ schnell mal an, diese ganzen Aromen selbst zu mixen. Und das ist ja ein Feld, das... Da gibt es die diversen Hersteller, jedes Liquid ist anders. Man muss ja nicht das Gefühl haben, dass Erdbeer überall gleich schmeckt. Also das heißt etwa bei zehn verschiedenen Lieferanten verschiedene R&P-Aromen. Dann das ganze Ding mixen, dann natürlich die große Philosophie, Pichi, Vici, bla bla bla. Dann stellt man natürlich auch irgendwie fest, das Ding ist ja nicht, wenn man es einmal zusammengemixt hat, damit ist es ja nicht fertig. Das Ding verändert sich noch. Das reift und was man da rein nur schon an diesen Liquids Geld verlochen kann. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, selber mischen ist ja im Vergleich zu gekauften Liquids doch noch einiges günstiger, wenn man den weiß, was man da tut. Ja, aber man muss schon sehr wissen, was man tut. Also <lacht> <lacht> <lacht> weil man kann sich auch grausam vermischen. Also das kann auch grausam schief gehen. Plus gleichzeitig, was ich ja sehr fasziniert war, ist, es gibt sogenannte Edelliquids. Mm. Und die sind ein bisschen teurer. Und ich habe mich am Anfang eigentlich immer gewehrt, diese Edelliquids zu kaufen, weil ja, also wieso muss das jetzt irgendwie doppelt oder dreifach so teuer sein? Also es ist, im Endeffekt ist ja das gleiche es Dreh. Es ist besser. Das sind Welten. <lacht> <lacht> es ist viel besser. Und schon wieder eine Ausgabequelle. Ja, wir haben ja auch noch einen Wunschzettel, dass wir das auch erwähnt haben. Ähm, mhm. Wir paffen sehr gerne Edelliquids, Leute, sehr gerne. Also wer uns etwas Gutes tun will, da habt ihr die Möglichkeit. Ja, gehen wir mal zum Podcast oder zum Dampfcast selber. Was ist da die Idee? Wieso muss man sowas haben? Ja, gute Frage. Also ähnlich wie bei der Dampfe. Man muss nicht, man darf. Wir sind ja irgendwo ein bisschen drauf gekommen, es gibt unheimlich viele Videos. Ich fand keinen einzigen Audio-Podcast. Und das finde ich sehr schade, weil ich schätze eigentlich auch audio podcasts Aus dem Grund heraus, weil ich konsumiere das ganz anders. Ein Videopodcast muss ich hinsetzen und mir das anschauen. Und ich finde es noch relativ witzig, eben solche Audiopodcasts zu hören, wenn ich eben Auto fahre, wenn ich den Haushalt mache, wenn ich meine Buchhaltung mache. Also Zeugs. Vor ein paar Wochen haben wir mal eine Umfrage gemacht, wo die Leute Podcasts hören. Und da hat einer geschrieben, er hört Podcasts morgens unter der Dusche. Wo <lacht> ich dann fand, hä? Wie? Und der hat so einen wasserdichten Kopfhörer. Okay, why not? <lacht> ich muss für meinen Teil sagen, vielleicht ein bisschen so rübergekommen, also müssen es jetzt einen Audio-Podcast geben und die Video-Podcasts oder die Videocasts seien nicht gut genug, die da sind. Muss man ganz. Hey. Ja, ja, ich sag's den Leuten jetzt, weil ich weiß, du denkst da ungefähr gleich wie ich. Leute, die ihr da draußen seid und die Videocasts macht auf YouTube, wir stampfen. dampfen, also ohne euch hätten wir keine Chance. Überhaupt ein einziges Grät irgendwie gewickelt gekriegt. Also keine Chance. Danke, danke, danke. Danke, dass ihr da seid. Ja, kann ich mir nur anschließen. Ich habe so ein bisschen in den Foren das mitgelesen und da gab es auch Leute, die irgendwo gefragt haben, gibt es eigentlich keinen Audiopodcast? und da gab es Feedbacks, die sagten, ja, ist doch ganz einfach, schalt einfach das Bild ab. Leute, nee, das geht nicht, das ist eine Beleidigung für jeden Videopodcaster. Nicht, dass die Audiopodcaster weniger tun, aber das ist vom Aufbau her ganz etwas anderes. Für alle, die Podcast nicht so kennen, Podcast hat überhaupt nichts mit Radio zu tun. Also Radio und Podcast haben gleich viel gemeinsam wie Zigaretten und Dampfen. Die haben eine gewisse Ähnlichkeit, aber sonst eigentlich gar nicht. Ein Podcast ist etwas sehr Interaktives. Nicht Wir quasseln um euch da einfach die Ohren voll, das tun wir natürlich auch, aber wir werden Gäste einladen, auf das Thema kommen wir gleich noch und vor allem auch wir möchten möglichst euch auch integrieren, einerseits über die Kommentarfunktion, ihr könnt uns auch Audiokommentare schicken, etc., die besprechen wir selbstverständlich. Ihr könnt uns natürlich einfach schlichtweg besuchen, kommen wir auch noch drauf, wie ihr das machen könnt, also ihr könnt einfach dabei sein, egal wo ihr seid, weil wir nehmen das online auf, das ist also relativ einfach und dann könnt ihr da diverse Themen durchbesprechen. Aber vielleicht kannst du etwas sagen, was für Gäste, das wir uns überlegt haben. Gäste, wir brauchen Gäste, Leute da draußen. Wir brauchen Gäste, die was zu sagen haben über das Dampfen. Zum einen sind das natürlich der fehlgut So so Leute muss man haben, Fehlgut, Fehlgut, Fehlgut, <lacht> hallo. Wir hätten dich gerne hier, okay, wen ich sehr gerne hätte, das wäre der Dampfmacher. Den erreicht man sehr schwer, aber den hätte ich sehr, sehr gerne, weil ich schätze, dem seine Videos extrem, der macht das sowas von professionell. Ich bin sehr beeindruckt, von dem auch die ganze Gestik und alles, der hat echt was drauf. Solche Leute, ganz klar, aber auch Leute aus den Foren, die hätten wir auch gerne. Ich habe beim Rick im Laden schon viele Leute oder einige kennengelernt, die ja äh, echte Urgesteine sind, das heißt, die haben da eben weitergemacht, wo wir aufgehört haben, Rico. Sie haben sich noch mehr gekauft nach den ganz üblen Teilen da. Das sind Leute, die findest du mittlerweile in den Foren. Vieles von der Szene findet ja in Foren statt. Ich finde das eigentlich nur eine spannende Geschichte. Ich bin nicht der Forenmensch. Ich hasse Foren eigentlich, weil ich finde es extrem unübersichtlich. Wenn man was sucht, ähm vor allem, was das einem weiterhilft, hilft einem ein Forum nur dann, wenn man den ganzen Thread durchliest. Und das können zum Teil 100 Seiten sein. Und ist mir einfach zu viel. Also ich habe das gerne auf einer Seite und passt. Aber das ist Geschmackssache. Wie dem auch sei, viele, viele Leute sind da und sehr viele gute Leute sind da, die sehr viel wissen über das Dampfen. Also mir hat da einer beim Laden einen Vortrag über Strom gehalten. Da war ich tief beeindruckt. weil es ist ein großes Geheimnis. Wir pumpen das Zeugs in unsere Dampfen rein, aber eigentlich, wollt um was denn genau? Das wäre mal ein interessantes Thema, weil ich habe vor ein paar Tagen in einem Artikel gelesen, dass E-Zigaretten sehr schädlich sind, weil wir Elektrosmog einatmen. <lacht> <lacht> da fand ich, wir müssen da vielleicht mal so ein bisschen genauer darüber reden, weil das geht jetzt einfach nicht. Spannend. Ja, nee, Strom, ganz klar, dass eben solche Geschichten. Und wenn da Leute da draußen sind, die gerne mit uns so einen, so einen lustigen kleinen Schwarz abhalten würden und das dann halt live ins Internet geschickt wird, nee, nicht live, sondern ins Internet geschickt wird, also bitte meldet euch, bitte meldet euch. Ja, und vielleicht musst du auch noch betonen, dass wir nicht irgendwie nur Spezialisten suchen. Es wäre auch total spannend, Leute, die gerade frisch eingestiegen sind und da vielleicht noch tausend Fragen haben, mal hier zu haben. Nicht, dass wir die alle lösen können oder sonst was, aber jetzt gerade mit unseren Hörern nachher versuchen die gemeinsam zu diskutieren, was so eben Anfängerfragen sind, was man so falsch machen kann, etc. Also auch das ist spannend. Also ihr müsst da einfach, wenn ihr findet, ihr hättet Lust zu quasseln, mit uns und irgendwie so im größten Umkreis in Sachen dampfen, dann seid ihr herzlich eingeladen. Meldet euch unter dampfcast.net oder bei uns auf der Webpage. Also wir möchten mit all diesen Spezialisten oder den bekannten Leuten jetzt nicht einfach nur so über das reden, über das, was sie sowieso in ihren Videos reden, sondern was mich viel mehr interessieren wird, ist natürlich auch der Background. Also, was sind denn das überhaupt für Leute? Also, wer ist eigentlich gut? Was für Socken hat der Mann dann? Zum Beispiel. Genau. <lacht> Socken. <lacht> okay, Socken. wieso nicht? <lacht> ja, hat er noch niemandem verraten? Weiß kein das Mensch. Das große Geheimnis über Feelgood. Ja. <lacht> <lacht> Wir werden auch diverse shop zu Gast haben, auch da mal zu hören. Wie sieht das eigentlich im Background aus? Woher beziehen die ihre Ware? Wie läuft das? Wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen? izig ist zu verkaufen und funktioniert das überhaupt dann die ganze Geschichte, was sich jetzt da momentan natürlich auch politisch ändert? Also ein Riesenfeld. Jeder, der will hier mitmachen, melden bitte. Einfach melden. Aber wieso macht man dann eigentlich so eine Nullnummer wie das hier? Einfach damit man uns mal gehört hat und die Leute vorgewarnt sind? Oder pff, was soll das da eigentlich Ja, Nullen machen Nullnummern, das ist doch klar. <lacht> <lacht> nee. Eine Nullnummer, das ist so bei den Podcastern üblich, die hat eigentlich nur den Zweck, dass man mal ein audio auf die Webseite geben kann, weil erst dann können wir uns bei iTunes, bei all den Verzeichnissen etc. eintragen. Und man hat dann irgendwann mal angefangen und hat da einfach so den Jingle raufgeschmissen. Und das ist natürlich dann relativ langweilig. Und dann hat sich das irgendwann mal eingebürgert, dass die Nullnummer eigentlich so eine Vorstellung ist. Sinn und Zweck dieses Podcasts, wie läuft das etc. Und das ist eigentlich die Nullnummer. Also das, was wir jetzt hier machen, das ist keine normale Folge, sondern eben nur eine Vorstellungsfolge. Das ist die ominöse Nullnummer. Und die Zuhörerzahlen für eine Nullnummer sind null. Das hört sich wahrscheinlich sowieso niemand an, oder? Im Moment natürlich nicht. Das wird natürlich eine Weile gehen. <lacht> die hören, die das jetzt hören, das haben wir schon ewig aufgenommen. Aus dem Grund heraus, weil das natürlich jetzt dann Zeit braucht von uns, bis wir das alles sauber verlinkt haben etc. Und erst dann geht das raus. Aber was natürlich auch sehr spannend ist bei einem Podcast, wo ich dann... also es geht mir so, wenn ich schon irgendwo so Folge 200 gehört habe oder sonst irgendwas, gehe ich gerne wieder zurück auf die Nullnummer, um mal zu hören, wie das Ganze angefangen hat. Also an diese Nullnummer werden wir uns wahrscheinlich noch öfters daran erinnern. Also Vorsicht, was wir sagen. Uh, okay, okay. Ja, ich dachte jetzt gleich, wir können hier auch... Ähm Unsere wahren Absichten verraten wieso dass wir so einen Dampfkast machen. Aber das verraten wir jetzt nicht wegen der Weltherrschaft oder also so. Also das verraten wir nicht, dass die Leute das nicht wissen oder weil das eh schon klar ist. Nee, im Endeffekt, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die diese Nullnummer je hören werden. Von dem her ist es egal. Hey Leute, ich habe mal Ronny kurz weggeschaltet. Ich möchte Ronny beweisen, dass ihr die Nullnummer hört. Da müsst ihr mir aber ein wenig helfen. Geht doch einfach mal kurz auf unsere Webpage dampfcast.net, sucht dort die Nullnummer, das ist die allererste Folge, die wir gemacht haben, und hinterlässt dort ein kleiner Kommentar. Das muss nichts Großes sein, einfach ganz kurz, dass wir wissen, dass ihr da wart. Und als kleines Dankeschön werde ich bei unserem ersten Geburtstag unter allen Teilnehmern ein Edelliquid verlosen. Helft mir bitte, wir zeigen es Ronny. Aber pssst, nichts Ronny verraten. Okay. Aber jetzt wieder zurück zu Ronny. Die, der, eigentliche, der eigentliche Grund, wieso dass wir das machen hier, wir wollen die Weltherrschaft, so jetzt haben wir es gesagt. Gut, äh, äh, apropos Weltherrschaft, wer bezahlt das Ganze hier eigentlich? Hey, kriegen wir Kohle für das machen, was wir da tun? Ach, wäre das schön. Ja, wäre <lacht> nee. es. Zweifellos. Leute, das Zeugs ist teuer. Das Zeugs kostet Geld. <lacht> nee, ist natürlich alles zusammen gratis. Grundsätzlich. Podcast kostet nichts. Oh. Allerdings, ja, das ist immer so bei der Podcastergeschichte so eine Geschichte. <lacht> Weil wir haben natürlich Ausgaben, also wir finanzieren das alles selbst. Also nicht nur unsere ganzen Dampfergeschichten, sondern es muss natürlich auch die Webseite muss betrieben werden. Speicherplatz, bla bla. Da kommt relativ viel dazu. Es ist auch ein gewisser Aufwand dahinter, also auch sehr viel Zeit etc. Wenn euch das Ganze natürlich gefällt und ihr findet, doch, das muss weitergehen und ihr wollt uns unterstützen, könnt ihr, wie vorher schon gesagt, uns etwas bei Amazon zukommen lassen. Oder ihr könnt auch, ihr findet das bei uns auf der Webpage, Flattern. Flattern ist so eine Micro payment geschichte die sehr zu empfehlen ist. Oder, was auch geht, natürlich Paypal, auch dort könnt ihr uns gerne eine Spende überweisen. Also das sind diese Möglichkeiten, wie uns unsere Hörer unterstützen können. Und Werbung? Ja, Werbung haben wir gesagt, auf der Webpage machen wir keine Werbung. Also die Webpage möchten wir einigermaßen clean haben und wirklich nur mit den Informationen um das zu machen. Jetzt, Werbung, irgendwo muss ja irgendwo das Geld reinkommen, also äh, wir wollen zwar nichts daran verdienen, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir Ende Jahr wenigstens unsere laufenden Ausgaben einigermaßen gedeckt haben. Und vielleicht noch uns ein Premium-Liquid leisten können. Das wäre schon sehr sexy, <lacht> <ja>. <lacht> Darum, wie ihr vorher gehört habt, gibt es bei uns ein Jingle, also eine Möglichkeit, Jingle zu setzen. Wie ihr das von der Potunion gehört habt am Anfang, das könnt ihr selbst buchen, also wer immer da Lust hat, etwas zu promoten etc., der kann das buchen, das Ganze kostet im Moment, und da muss ich jetzt für alle sagen, die also Stand äh, Mai 2014, das kann sich und wird sich ändern, im Moment kostet das 250 Schweizer Franken oder 200 Euro, da könnt ihr das für eine Folge platzieren. Wem das Ganze auf den Zahn geht und der findet, ich will keine Werbung, einer Vorschlag, Ihr könnt natürlich auch ein Null-Jingle kaufen. Das heißt, ihr zahlt 250 Franken und sagt, kein Jingle. Auch das geht, selbstverständlich. Also da sind wir flexibel. Kein Problem. Das ist clever, das ist sehr clever. Man muss dazu auch sagen, dass wir erwarten, dass wir einen Jingle kriegen. Das heißt, wir machen den nicht für die 250. Ihr müsst uns den schon liefern. Wir können euch aber helfen, wenn ihr einen produzieren müsst. So ist es dann nicht. Aber bitte fertige Jingles liefern und buchen. Da sind wir gerne, gerne bereit, vorher so eine kleine Werbung einzuschalten. Wie oft, haben wir gesagt, machen wir den Podcast hier? Gute Frage, weil da sind wir uns eigentlich ja nicht ganz einig. Aber äh, Jährlich, oder? Ja, ja, so alle zehn Jahre. <lacht> <Nee>. <lacht> Der Punkt ist im Moment mal anfangen, am Monat einmal eine Folge zu machen. Das hat einen wesentlichen Grund, nicht der liebe Ronny, wie er gehört hat, erwartet Nachwuchs und wird wahrscheinlich, so wie man das alle, die Kinder haben, wissen das, so am Anfang ein wenig, wenig Schlaf bekommen, so wie es halt dazugehört. Und dann wollen wir ihn nicht auch noch stressen mit ganz, ganz viel Arbeit etc. und darum fangen wir das relativ gemächlich an. Es kann sein, dass wir das später höhere Frequenz machen oder sonst irgendwas, je nachdem, wie sich das entwickelt. Muss man auch sagen, ist davon abhängig, wie viele Leute das sich als Gäste melden, was uns natürlich das Leben massiv vereinfacht, wenn sich Leute freiwillig melden, ohne dass wir die vorher monatelang penetrieren und stalken müssen. Also jetzt wissen schon alle bekannten Persönlichkeiten, dass wir totale Stalker sind, was sie erwarten in dieser Zeit. <lacht> Ja, aber die Nullnummer hört sich sowieso niemand an. Da können wir noch viele Geheimnisse verraten. Das, das ist, glaubst du. Das ist die Nullnummer. Das ist die Nullnummer. Du, wieso macht mir das nicht live? Das ist eine gute Frage. Also das hat auch wieder sehr viel mit dir zu tun, weil du wirst wahrscheinlich so in den nächsten Monaten nicht so einfach zu planen sein, schätze ich jetzt mal. Gleichzeitig werden wir bei der PodUnion äh, gerade einen neuen Server in Betrieb nehmen, wo es Live-Studios drin hat, wo man dann eben auch anrufen kann etc. Also da läuft momentan gerade was und das warten wir auch noch ab. Dann kommt aber noch etwas zusätzlich dazu. Wir brauchen einerseits eine gewisse Zeit, bis wir uns da ein bisschen eingespielt haben. Normalerweise sagt man, ein Podcast ist erwachsen, so nach der zehnten Folge. Also... Die nächsten zehn Folgen, wisst ihr, die werden chaotisch nachher kann man uns ernst nehmen. Nee, Witz. Das ist ein hohes Ziel. Das ist ein hohes Ziel. Das zweite ist natürlich auch bei den Gästen. Also im Moment ist es natürlich so, wenn wir eben nicht live senden, dass wir die Aufnahme machen können, also das Interview machen können, das Ganze schneiden. Dann kann der Gast, der dabei ist, das Ganze sich mal anhören, kann vielleicht noch sagen, ja, aber das ist vielleicht doch nicht so geschickt und könnt ihr das vielleicht noch rausschneiden? oder ich habe was vergessen, das muss noch rein und so weiter und so fort bis es dann eben passt, bis es dann eben online geht. Und das wird natürlich je nach Gast sehr unterschiedlich sein. Also gerade wenn wir jetzt an die Videopodcaster denken und so weiter, die sind sich das gewöhnt, dann ist das keine große Geschichte. Aber wir werden natürlich auch Gäste dabei haben, die sich das nicht gewöhnt sind und für die ist das neu, so Audioaufnahmen zu machen und so weiter. Und die haben das vielleicht nicht so gerne. Es kann aber trotzdem sein, dass wir live gehen. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt auf eure Feedbacks. Findet ihr das überhaupt Gut, wenn wir live werden, also wenn wir ganz klar sagen, was weiß ich, am zweiten Donnerstag im Monat oder irgend sowas um 8 Uhr und dann könnt ihr uns live mitverfolgen, könnt mitchatten, könnt uns anrufen in die Sendung, kommt auch rein etc. etc. Das wird dann sehr dynamisch. Besteht da ein Bedarf oder nicht? Also das möchten wir auch gerne von euch wissen. Bringt das oder bringt das nicht? Ja, aber eigentlich, äh, es ist schon noch spannend, das Ganze. Könnte man da wirklich so eine Live-Sendung mit Gästen machen und die könnte man auch dynamisch reinlinken, wenn die was sagen möchten? Genau, das ist möglich, ja. Oh, eine coole, coole Geschichte. Das muss ich vielleicht auch gleich bei den Kommentaren sagen. Wir zensieren grundsätzlich nichts. Allerdings haben wir jetzt doch bei diversen anderen Podcasts auch schon erlebt, dass es Leute gibt, die beleidigend sein können. Äh, uns dürft ihr gerne angreifen, wenn ihr uns scheiße findet. Wir können uns wehren, aber wenn es um andere Leute geht, etc., das würden wir selbstverständlich nicht veröffentlichen. Alles, was natürlich illegal ist, etc. und so weiter, ist auch, das ist selbstverständlich. Und dass wir das nicht veröffentlichen. Also die Messages sagen, wir versuchen keine Zensur zu machen, machen sie aber, wenn es nötig ist. Ja, also Beleidigungen, wir machen keine Plattform für beleidigende genau. Ausdrücke. Also ähnlich wie bei einem Forum oder sowas werden wir das natürlich auch nicht tun. Ist klar eigentlich. Die Leute da draußen, ja, obwohl diese Nummer hört sich sowieso niemand an, aber, aber, aber <lacht> eigentlich jetzt, wie erfährt man denn, dass es eine neue Folge gibt? Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es die klassische Möglichkeiten, wie man eigentlich einen Podcast hört, nämlich den kann man abonnieren über einen sogenannten RSS-Feed. Das ist für viele, die sich technisch nicht so auskennen, ein bisschen verwirrend. Da findet ihr auf unserer Homepage unter Abonnieren so ein rotes Zeichen. Da dahinter verbirgt sich ein Link und die könnt ihr in eurem Podcatcher rein tun. Für alle, die jetzt total finden, was, von was, was redest du? Was, was ist ein Pod? Ja, vergiss das. Für alle, die unter, die ein Smartphone haben, unter iOS, also irgendein Apple-Produkt, ist das relativ einfach. Ihr findet uns auch in iTunes, ihr könnt dort draufklicken und dann habt ihr uns abonniert und jedes Mal, wenn wir eine neue Folge bekommen, taucht das automatisch auf. Für alle Android-Benutzer ist es leider im Moment so, die müssen diesen RRS-Feed in ihren Podcatcher rein äh, tun. Das findet ihr aber auch bei uns in der Webpage, die Übersicht. Jetzt wird es auch diverse Leute geben, die sagen, <lacht> ich will online. Gleich auf der Webpage, da gibt es natürlich auch, ihr könnt natürlich jederzeit auf unsere Webpage gehen und das anschauen. Für die haben wir auch so ein Dienstmöglichkeit, also eine E-Mail-Benachrichtigung, da könnt ihr uns eure E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommt ihr automatisch eine E-Mail von uns zugeschickt und erfährt, dass es eine neue Folge gibt und was der Inhalt so grob drin ist. Wunderbar, da sind wir ja richtig gut ausgerüstet. Das mit dem E-Mail los ich nicht mal, mache ich gleich, ganz gute Sache. Der letzte Punkt, den wir da noch besprechen können, müssen, dürfen, ist das Feedback. Und da erinnere ich mich an eine Aussage von dir, Feedback ist des Podcasters Lohn. Ja, unbedingt. Also auch Geld ist der Podcast, das Lohn, auf jeden Fall. Also ein Podcast muss interaktiv sein. Also das ist jetzt nicht irgendwo zwei Quasseln hier irgendwie in die Welt hinaus, sondern es geht wirklich um den Dialog. Also wir möchten auch die Feedbacks, die ihr gegeben habt, werden wir in jeder Sendung wieder durchbesprechen und euch wieder Feedbacks geben. Also ein... Podcast ist sehr interaktiv. Selbstverständlich könnt ihr uns auch Audiokommentare schicken, die werden wir selbstverständlich auch abspielen im Podcast. Also so könnt ihr ganz einfach dabei sein. Audiokommentare zu machen ist sehr einfach. Bei jedem Smartphone habt ihr irgendeine Aufnahmesoftware drin, da quatscht ihr rein und schickt uns das File per E-Mail. Ja, simpel. Einfach mal ausprobieren, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ihr werdet erstaunt sein, wie simpel das, das ist. Und so können wir kommunizieren. Und falls ihr findet, wir sollten live gehen, werden wir eines Tages dann live gehen, euch das genug früh sagen. Und dort werden wir euch dann auch die Telefonnummer angeben, respektive Skype etc., damit wir gleich live miteinander quatschen können. Gut, wunderbar. Ist es das? Das ist es dann für die Nullnummer, die sich sowieso niemand anhören wird. Mach. Das sagst du immer. das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Du wirst in einem Jahr, zwei Jahren noch Leute, die sagen, ihr habt auch gesagt in der Nullnummer. Ich, ich habe nichts mehr zu sagen zu der Nullnummer. Ich bin überzeugt, dass wir ganz viele Dinge vergessen haben oder außer Acht gelassen haben oder sonst irgendwas. Leute, ganz einfach, Fragen. Es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Für die sind wir zuständig. Wunderbar, dann wünsche ich eine gute Zeit und man dampft sich das nächste Mal. Ich freue mich sehr stark auf euren Feedback und bin total gespannt, was aus diesem Podcast wird. Gut Dampf.